Armschienen-Style. Die Art, wie nicht nichtbehinderte Menschen mit Behinderten reden oder über uns reden, ist ziemlich oft irgendwo zwischen absurd und unheimlich beleidigend. Deswegen werde ich in diesem Video einige der Sprüche, die wir häufig zu hören bekommen, einfach mal umdrehen, damit ihr seht, wie lächerlich und beleidigend ihr klingt. Das heißt Mensch mit Nichtbehinderung. Das betont nämlich, dass du ein Mensch bist. Mein Nachbar leidet an einer schweren Gesundheit. Was du bist nicht behindert, das sieht mir der überhaupt nicht an. Also die Busfahrer, die tun mir ja schon irgendwie leid. Die müssen immer so viele Beine mitnehmen und die stehen dann im Gang rum und blockieren die Tür. Unmöglich sowas. Du bist gesund? Wie ist denn das passiert? Also ich könnte das ja nicht. Ich würde lieber sterben, als an die Beine gefesselt zu sein. In ihrem Alter schon auf den Beinen zu stehen, das ist doch kein Leben. Wir müssen Nichtbehinderung beenden. Wenn alle Menschen Rollstuhl fahren könnten, bräuchten wir gar keine Treppen mehr. Die beiden sind schon ganz schön tapfer. Gleich zwei nichtbehinderte Kinder großzuziehen? Wenn ich ein nichtbehindertes Kind hätte, würde ich sie ja ins Heim bringen. Das macht einem doch das ganze Leben kaputt. Ach was, du bist doch behindert. Aber du bist ja nicht wirklich gesund. Oh, das kenne ich. Ich war auch schon mal einen Tag lang gesund. Was für eine Nichtbehinderung hast du denn? Oh, du bist ja ein großer Mensch. Bist du ganz alleine hier? Auf den Beinen. Das ist ja mutig von dir. Das ist bestimmt schwer, Freunde zu finden, wenn man nicht behindert ist. War er ja schon nicht behindert, als du ihn geheiratet hast? Ist es schwer für dich, dich um einen Nichtbehinderten zu kümmern? Die wahren Leidtragenden von Nichtbehinderung sind immer die Eltern. Hey, nicht so schnell mit deinen Beinen. Hast du einen Führerschein für die Dinger? Das ist ja gefährlich. Beine gehören nicht auf den Rollweg. <lacht> Wir sind doch alle ein bisschen gesund. Kann man nicht irgendwas gegen deine Nichtbehinderung machen? Sie sollten mehr Sport machen. Das hilft gegen ihre Gesundheit. Hey, das hier ist ein Parkplatz für Nichtbehinderte. Sie sehen nicht so aus, als würden Sie hier hingehören. Das heißt nicht Nichtbehindert. Das heißt Anders behindert? Wenn ich so gesund wäre wie du, würde ich mich umbringen. Das ist doch kein Leben mehr. Wenn du dir Mühe geben würdest, könntest du auch wieder krank werden. Wollen sie denn nicht behindert sein? Wenn wir wüssten, welche Gene diese Nichtbehinderung auslösen, müsste nie wieder jemand geboren werden, der nicht behindert ist. Wäre das nicht schön? Deine Gesundheit ist eine Strafe Gottes! Ich habe gestern einen Menschen auf Beinen die Treppe hochgeschoben, aber statt sich zu bedanken, hat er mich angeschrien. So was Unfreundliches? Aber du siehst total behindert aus. Geht's dir immer noch nicht schlechter? Du armes Ding. Solltest du aus deiner Nichtbehinderung nicht langsam rausgewachsen sein? Es gibt keinen medizinisch feststellbaren Grund dafür, dass sie arbeiten können. Ich glaube, die geht nur für die Aufmerksamkeit ohne Gehstock. Die braucht doch in Wirklichkeit einen. Ich bin echt beeindruckt davon, wie gut du dich um dein gesundes Kind kümmerst. Also ich finde ja, Leute, die nicht behindert sind, haben in dieser Gesellschaft einfach nichts zu suchen. Aber der natürliche Zustand des Menschen ist mit Behinderung. Nichtbehinderung ist sowas unnatürliches, in der freien Natur wird das gar nicht auftreten. Ich finde es ja schon echt gut, dass unsere Gesellschaft sich so gut um nichtbehinderte kümmern kann. Ich bin total für Inklusion. In meinem Studium hat es so gut getan, dass da Nichtbehinderte dabei waren. Und ich glaube, das ist für die auch gut, wenn die mit uns normalen Menschen zusammen sein können. Hey, ich werde für sie beten, damit sie behindert werden.